Meine Damen und Herren, mein Name ist Magister Michael Lanzing, ich bin Rechtsanwalt mit Kanzleisitz in Wels Oberösterreich und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Urheberrecht und hier auch mit Creative Commons-Lizenzen. Wenn wir von Open Educational Resources sprechen, sprechen wir zumeist, zumindest rechtlich gesehen, von diesen sogenannten Creative Commons Lizenzen. Es handelt sich hier letztlich um standardisierte Lizenzverträge im Sinne unseres Urheberrechtsgesetzes, die uns, je nach Ausgestaltung der Lizenz, verschiedene Möglichkeiten offen lassen. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem, was wir im Urheberrechtsgesetz unter freie Werknutzung kennen, ist einerseits, dass Creative Commons Lizenzen letztlich global einheitlich äh, verfügbar sind bzw. einheitlich gelten und andererseits, dass sie auch äh, kommerziell anwendbar sind. Das Problem, was wir allerdings mit Creative Commons Lizenzen derzeit sehr stark haben, ist die Zitierweise. Während nämlich Creative Commons Lizenzen, äh, die eben im OER-Bereich sehr stark genutzt werden, an sich sehr leicht aufgrund ihrer Modularität äh, verständlich und handhabbar sind, haben wir ein Problem mit äh, der Angabe. Denn äh, Creative Commons sieht sehr diffizile äh, Notwendigkeiten vor, um äh, ein Werk richtig zu zitieren. Das bedeutet, Sie müssen nicht nur äh, die Lizenz angeben und auf den jeweiligen Lizenzvertrag verlinken. Es ist auch notwendig anzugeben, um welches Werk es sich handelt, am besten ebenfalls verlinkt den Urheber, die Urheberin anzugeben, beziehungsweise bei Miturhebern, alle diese Miturheber und auch, ob eine Bearbeitung äh, gemacht wurde oder nicht. Das führt leider dazu, dass äh, unter Umständen diese Lizenzangabe sehr lange ist und sehr umfangreich ist, äh, wo es derzeit noch wirklich, noch nicht wirklich ein Best Practice Beispiel dafür gibt, wie das Hand zu haben ist. Bei uns in Österreich ist die Angelegenheit auch derzeit noch nicht so problematisch, aber beispielsweise aus Deutschland werden immer mehr Fälle bekannt, wo die falsche Zitierung von Creative Commons auch als Plagiat, also als Urheberrechtsverletzung gesehen wurde und entsprechend zivilgerichtlich verfolgt wurde, also wo dann sozusagen Schadenersatz zu, le äh, zu leisten war. Das bedeutet, auf jeden Fall sind Creative Commons, insbesondere im Bereich OER, wichtig und notwendig und sollten auch jedenfalls benutzt werden. Nichtsdestotrotz ist es vorab notwendig, bevor man eine, ein Werk nutzt, das unter Creative Commons gestellt ist oder man selbst ein Werk freigibt, nämlich unter Creative Commons, dass man sich mit den rechtlichen Grundlagen auseinandersetzt und sich hier insbesondere mit der Zitierweise beschäftigt.